Hat er jetzt nicht. Das hat er jetzt nicht gemacht. Chat clip clip clip that please for me. Wie er, wie er da die Tonne zurückschiebt. <lacht> Und ich glaube bei ihm hat das nicht so ausgesehen.